Einen wunderschönen guten Abend, liebes Publikum, und herzlich willkommen zur neuen Folge Ausnahme und Zustand, dem Live-Format der Rosa-Luxemburg-Stiftung rund um das Thema Covid-19. Ja, die, der Titel unserer heutigen Folge zur Kritik an dem Aufruf Zero-Covid. Am 12. Januar 2021 erschien der Aufruf, das Ziel sehr klar, Null Infektionen, der Weg dorthin, ein solidarischer europaweiter Shutdown. Es ist ein wirklich recht kurzer Aufruf, fünf klare Forderungen, 837 Worte. Es ist aber auch ein Aufruf, der sehr viel Zuspruch erfuhr. Die InitiatorInnen des Aufrufs zeigten sich selber überrascht. Weit über 100.000 Menschen haben den Aufruf unterzeichnet. Die Hoffnung, aus dem Appell wird eine Kampagne aus der Kampagne eine soziale Bewegung, die die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse zum Positiven hin verändert. Ja, mit dem Zuspruch, das könnt ihr euch vorstellen, wuchs auch die Kritik an dem Aufruf. Und dieser Kritik wollen wir uns heute widmen. Das ist unsere zweite Folge zu dem Aufruf. In der ersten sprachen wir mit Christian Zeller. Die posten wir euch auch nochmal in die Chats und verlinken sie auch in den Beschreibungen. Ja, ich möchte eine Kleinigkeit vorweg äh, erwähnen. Das Gespräch, das wir heute führen, zur Kritik an dem Aufruf, solltet ihr bitte nicht verstehen als bloße Gegenposition oder Gegenrede. Das Gespräch mit unserem heutigen Gast soll vielmehr so ein öffentliches Nachdenken darstellen für eine linke ähm, Verständigung. Ich ähm, sage das nur vorweg, weil ich mir der Hitzigkeit der, der Debatte durchaus bewusst bin. Ja, ein öffentliches Nachdenken, das ist ein sehr gutes Stichwort, um überzuleiten zu unserem heutigen Gast. Denn damit, mit dem Nachdenken in Bezug auf die Pandemie, begann unser heutiger, unser heutiger Gast bereits im März letzten Jahres. Er publizierte wirklich viele Debattenbeiträge rund um das Thema Covid-19, unter anderem in der Zeitschrift Luxemburg, in der Zeitschrift Analyse und Kritik mit vielen anderen. Person zusammen. Er war auch aktiv in einer Taskforce zu dem Thema um Bernd Rixinger. Also es wurden recht früh schon viele Forderungen erarbeitet, formuliert und äh, erhoben. Und kurz nach dem Erscheinen des Zero-Covid-Aufrufs verfasste er eine viel besprochene Kritik. Er kritisierte an dem Aufruf unter anderem die Zielstellung der Null, also Zero-Infektionen und auch den Ruf nach einem harten Lockdown. Er ist Sozialwissenschaftler und Fellow der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Alex Demirovic, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Hallo, auch einen schönen guten Abend von meiner Seite. Liebes Publikum, bevor Alex und ich thematisch in die Tiefe gehen, möchte ich noch eine weitere Sache vorhersagen. In den letzten Folgen hat es wirklich sehr gut funktioniert mit den Publikumsfragen. Deswegen möchten wir euch heute wieder so viel Raum wie möglich geben, diese auch zu stellen. Ähm, deshalb möchte ich kurz einmal den ja, ganz groben Gesprächsverlauf äh, offenlegen. Wir, es sind wieder drei Teile. Wir widmen uns zuerst einmal der Kritik des Aufrufs Zero-Covid und im zweiten Teil möchten wir dann auf ja, vielleicht allgemeinere Fragen, die sich der gesellschaftlichen Linken, aber auch der großgeschriebenen Linken der Partei stellen. Also zum Beispiel, ist ein Appell an den Staat überhaupt links emanzipatorisch oder nicht? Im dritten Teil sprechen wir dann noch über Wege heraus aus der Pandemie. Das der, äh, der grobe Gesprächsablauf. Ich hoffe, ihr seid bereit und stellt äh, viele Fragen. Äh, wie, wie immer setze ich auch drauf. Ähm, jetzt geht es los mit dem ersten Hi Alex, zur Kritik an Hashtag ZeroCovid. Ich habe es ja in der Einleitung schon erwähnt. Es wurden schon viele Forderungen formuliert, erarbeitet und erhoben. Aber man muss doch ganz klar sagen, zumindest im deutschsprachigen Raum erhielt keine so viel Zuspruch wie ZeroCovid. Oft hieß es ja auch, endlich sind linke Perspektiven hörbar. Meine erste Frage an dich ist, wie erklärst du dir diesen enormen Zuspruch für die Initiative. Na ja, zu dem Zeitpunkt, als der Aufruf formuliert wurde, ja, ja, auch über verschiedene Organisationen. Also so war ich ja selbst unmittelbar ähm, damit ähm, sozusagen bekannt geworden. Nämlich im Beirat, im wissenschaftlichen Beirat von ATTAC, ähm, gab es eben vorlaufende Diskussionen, auch da schon sehr kontrovers und ähm, das war ja in einer Zeit unmittelbar, bevor die Bundesregierung von sich aus auch schon überlegt hat, also das Kanzleramt mit den Ministerpräsidenten, ja, also das stand ja ein paar Tage ähm, später, sollte das ja kommen, eine erneute Verschärfung, weil, man muss das ja sagen, äh, idiotischerweise die Weihnachtspause nicht genutzt wurde, ja, für eine, für einen entsprechenden, also ein runterfahren das wäre ja aus meiner Sicht sehr leicht gewesen das zu tun und der lockdown light hatte eben gar nicht so viel gebracht ja also jedenfalls nicht so nennenswert die zahlen nach unten gedrückt und insofern lag es eigentlich nahe ja also jetzt zu sagen also es müssen, müssen neue maßnahmen äh, ergriffen werden auch diese ganze rede davon dass jetzt geimpft würde erwies sich ja eben auch falsch das war ja auch eine idiotische Kommunikationsstrategie, weil ja klar war, dass das Impfen eigentlich in nennenswerter Weise erst im Frühsommer, Sommer überhaupt erfolgreich sein könnte. Ja, also weil das wurde im letzten Herbst immer eigentlich viel richtiger kommuniziert, dass es lange braucht, bis die nötigen... Impfdosen produziert werden. Und insofern war dann irgendwie klar, es war auch so ein Frust zu spüren, ja, dass, dass es eben eigentlich so nicht wirklich richtig weiterging. Und insofern war, und dann kam natürlich noch dazu, dass ja von den relevanten Epidemiologen und Infektiologen, Virologen der Bundesrepublik, ja, also in The Lancet vor Weihnachten ein Aufruf lanciert wurde, also zu ähm, entschiedeneren Maßnahmen und eben interessanterweise ganz praktisch zeitgleich die No-Covid-Initiative, -No also mit teilweise denselben Wissenschaftlerinnen, aber auch verbunden mit Sozialwissenschaftlerinnen und Ökonomen, ähm, unter anderem Füßt von ähm, IFO in München, ja, dass eben damit eben sozusagen auch wirklich so eine Art breitere Resonanz stattfand und man muss auch sagen, ich glaube manche Leute, also so war meine Wahrnehmung in der Diskussion, die gar nicht verstanden haben, dass es sich um verschiedene Aufrufe handelte. ja Also ich wurde zum Beispiel ähm, dann auch in der Kritik, also in, in, bei einer Veranstaltung dafür kritisiert oder der Aufruf wurde gelobt, also Zero-Covid, dass er auch die die grüne Zone kennt, aber das ist ja gar nicht Gegenstand des Aufrufs, das war eben nur Covid, also wo ich das Gefühl hatte, dadurch mischt sich eine Menge und auch bei den Journalisten, mit denen ich sprechen konnte, hatte ich auch das Gefühl, dass denen nicht immer klar war, worüber eigentlich jetzt da geredet wird. Insofern hat es, war das sozusagen so eine, ja, so ein bisschen auch eine verrückte Konstellation, etwas anzutreiben und ähm, naja, und das natürlich Maßnahmen ergriffen werden sollten und auch die Unzufriedenheit. Also ich weiß nicht, du unterbrichst mich jetzt einfach, aber ich meine, es sind ja so Gesichtspunkte, wenn die man dann so, die man dann so vor Augen hat, was ja in dem Aufruf sicherlich von großer Bedeutung war, war einfach auch zu sagen, also diese Einseitigkeit des Lockdowns oder Shutdowns, also zu sagen, wir schließen eben immer den Freizeitbereich und wir, wir re regulieren relativ streng die Privatsphäre, aber gleichzeitig ist ja ersichtlich, dass die Leute zur Arbeit fahren und eben die viele, viele Bereiche dann in der Wirtschaft weitergehen, dass das so ein bisschen komisch wirkt und natürlich auch das wiederum ja durchaus ein Beitrag ist, das Infektionsgeschehen anzuheizen. Und ich glaube, es war einfach die Situation, ist die, die Inkonsequenz der Maßnahmen und dass es überhaupt nicht besser wurde und keine Perspektive allen stinkt. Ist. also ich meine ja auch mir. Also das <lacht> Absolut, ist ja, ja. ich meine ja, das ist doch, ist doch klar. Ich meine wir alle haben doch die Vorstellung, wie kommen wir jetzt aus diesem Schlamassel raus? Ja, das ist doch klar. Ja, absolut. Allen stinkt es. Du hast auch schon Frust angesprochen, weil Cha Chancen, die es ja gab, nicht genutzt worden sind. Ähm, ich finde mich da drin auch persönlich auf jeden Fall wieder. Nun ist es ja so, wir stehen offensichtlich kurz vor einer dritten Welle ähm, und schon jetzt werden wieder Lockdowns äh, gefordert. Also es deutet sich irgendwie sowas wie ein eine Spirale zwischen Lockerungen und Lockdowns an und ja, mein Eindruck in Bezug auf Zero-Covid jetzt ist auch, dass dieses Versprechen der Null, dieses Versprechen von es kann irgendwann vorbei sein, wir können die Pandemie besiegen, einfach sehr viel Hoffnung in den Menschen weckt. Du aber ähm, hast in, in deinen Debattenbeiträgen genau diese Zielsetzung Null äh, kritisiert. Ja. Also ja. meine Frage an dich ist, weil unter ja. anderem ich auch diesen Frust spüre, ähm, gibt es kein Zurück mehr zu unseren alten Leben? Gibt es kein Zurück zu einer früheren Normalität, kein Vorbei äh, der Pandemie? Lass mich diese Frage, das sind ja zwei Fragen, die mhm. aus meiner Sicht gar nicht so direkt zusammengehören, aber die natürlich einen Zusammenhang haben. Also ja, ich bin ja, das muss ich, will ich ja betonen. Ja? Ich informiere mich über diese Entwicklung. Ich höre den Epidemiologen zu, ich lese Artikel und Virologen und Infektiologen. Ich habe selber gelernt, dass es viele dieser Berufe gibt und viele dieser Kompetenzen. Und das ist ja ein Lernprozess, in dem wir alle sind. Das ist ja natürlich ein ganz bedeutungsvoller Vorgang. Und ich habe das so verstanden, das ist auch ein Dissens, ja, natürlich in unseren Diskussionen, ich habe das so verstanden, dass es sich bei diesem Virus, so wie bei anderen Viren auch, um einen endemischen Prozess handelt. Wir müssen mit diesem Virus leben. Und zu sagen, wir ergreifen Maßnahmen, wir drei Wochen, das war dann so die Ansage, Drei Wochen bleiben wir solidarisch alle zu Hause, vielleicht auch vier Wochen, vielleicht auch fünf Wochen. Das ist ja genau dann das Unbestimmte daran, dass ich dachte, na ja, klar, das kann man dann machen. Aber da kann man gleich noch weiter darüber reden. Erstens können nicht alle zu Hause bleiben. Das ist nicht keine realistische Option. Ja, also weil über mehrere Wochen entsteht dann doch ein Bedarf, dass bestimmte Dinge weiterlaufen, weiterlaufen müssen, weil es sonst wirklich riesige gesellschaftliche Folgen hat, die ganz unberechenbar sind. Und dann war meine Haltung dazu, man sollte wirklich der, ja, wie kann man sagen, dem Virus ins Gesicht sehen ja? und äh, eben sich klar machen, dass es endemisch ist, dass wir, dass wir die Fallzahlen absenken können, so wie im Sommer, meinetwegen auf 1 oder fünf oder zehn ist ja unterschiedlich gewesen. Aber das ist eben auch dazu gehört, dass es dann wiederum zu neuen Ansteckungen kommt, zu einer neuen Verbreitung, ja, weil wir eben, ja, dann wieder Kontakte haben, wieder in die Kneipe gehen, ja, und diverse Dinge tun, die sich eben dann in, durch die das Virus auch übertragen wird. Und insofern war ich eben an diesem Stil, also diesem, mit diesem Versprechen nicht einverstanden, sondern ich dachte, es ist viel realistischer, sich klarzumachen, dass es das geben wird, was in dem Aufruf Ping-Pong-Effekte heißt, dass es auch das geben wird, was dann in den Medien Jojo-Effekt genannt wird. Also wir schließen, wir, ja, wir öffnen, ja, und dann mit den Öffnungen entstehen auch neue Infektionen. Und natürlich kann man dann, wenn man dafür die Ausstattung hat, also mit Testen und Gesundheitsämtern und so weiter, eine eine Rückverfolgung der Infektionsketten sozusagen versuchen, möglich zu machen. Aber auch da kann man ja sagen, na ja, also kann man sagen, nüchtern betrachtet hat sich ja gezeigt, dass da relativ, na ja, nicht so viel getan wurde, wie eigentlich sinnvollerweise hätte getan werden können mhm. seit dem letzten Sommer, so dass ich dachte, okay, und das ist ja genau das, in Genau der Prozess, in dem wir jetzt auch wieder drin sind, ja, sodass ich sagen würde, das erleben wir. Und was die Normalität anbelangt, würde ich sagen, also aus meiner Sicht würde ich sogar sagen, es wäre gut, wenn wir nicht in die alte Normalität zurückkämen. Und ich finde es eine ganz verheerende politische Strategie der Bundesregierung und vieler, also auch der Minister, vieler der Ministerpräsidentin, dieses Versprechen zu machen. Wir kehren zurück und bald sind wir dürfen wir alles das wieder tun. Und das heißt also alle Idiotien unseres Alltagslebens wieder aufnehmen, die wir ja vorher auch alle durchaus kritisiert haben. Ja, und wo ich sagen würde, das, das wäre eigentlich jetzt auch eine gute Diskussion, also eine gute Zeit. Ich meine, in, in solchen Krisenphasen ist ja immer schwierig. Aber aus meiner Sicht wäre es durchaus auch eine wichtige Zeit, zu überlegen, welche der Dinge wollen wir denn wieder aufgreifen, wieder fortsetzen. Ja, Also wenn ich das jetzt sehe, also diese Rede, dann in den, in den ähm, Nachrichten oder in den Fernsehsendungen, wenn Leute sagen, endlich kann ich wieder shoppen gehen und endlich, mhm. dann denkt man, na ja, also endlich kann ich, wieder Konsumismus betreiben, ökologische Ressourcenvernichtung betreiben, kann ich also mhm. genau diese imperialen Lebenspraktiken fortsetzen, die ja zerstörerisch sind. ja Und wo mhm. ich denken würde, das wären jetzt, also das kann man sagen, das ist ja ein Prozess ja, des, des, des politischen Argumentierens, es geht ja hier nicht um, um, um sozusagen um künstliche Einschränkungsverhängungen. Aber natürlich müssen wir an diesen Punkt kommen, zu überlegen, hey, so geht's nicht. Und ja. Tönnies hat es gezeigt, die ganze Frage der Erntearbeiterinnen, ja, im letzten Sommer hat es gezeigt, es ist eine nicht aufrechtzuerhaltene Lebensweise, in, die, in der wir stecken. Und Corona ja. zeigt uns das wie, wie mit dem, Spiegel, der sozusagen die Monstrositäten unserer Gesellschaft uns vor die Nase hält. Ja, ja. Turniers ist auch schon ein gutes Stichwort, denn da kam schon ein interessanter Einwand aus dem Publikum. Ähm, ja, der Widerspruch beschäftigt uns ja alle. Das äh, Privatleben wird immer weiter eingeschränkt, aber. <lacht> Die Wirtschaft, Millionen Menschen müssen weiter in Fabriken, in Callcenter und so weiter. Und hier fragt eine Person, ist der Hauptwiderspruch momentan nicht zwischen den wirtschaftlichen Lockern um Streeck, Laschet und denen, die den Lockdown nicht ins Privatleben vertagen wollen? Ist in einer solchen Lage nicht Hashtag Zero Covid Position die beste linke Forderung, weil sie die Debatte in Richtung Betriebsschließungen verlagert hat? Ich weiß nicht, ob das das jetzt das besondere Verdienst dieses Aufrufs ist. Die Diskussion gab es ja vorher schon und ich meine, diese Fleischfirma, äh, also diese Schlachthöfe da von Tönnies, waren ja dann auch geschlossen, das wurde ja auch vielfach in den Medien diskutiert und darin steckt ja auch sozusagen eine ganze gesellschaftliche Verlogenheit, dass Hubertus Heil als Arbeitsminister dann sagt, also solche Arbeitsverhältnisse, das darf es ja gar nicht geben. Ja mein Gott, aber das wissen wir ja durch Medien und Krimis, ja. also äh, seit, seit Jahren und Jahren, also, da, ne, also ich meine, die, die, die Arbeitssituation, die Wohnsituation der Beschäftigten, die beschissenen, prekären Arbeitsverhältnisse, dazu gibt es gute Analysen, gute Berichte. Ja, also ähm, wir wissen auch, dass Leute, die das ähm, Anprangern durchaus auch mit Gewalt bedroht werden, aus offensichtlich aus den entsprechenden Zusammenhängen. Also aber ja, man kann natürlich sagen, okay, der Aufruf hat auch das sozusagen nochmal betont, aber die Logik, in der der Aufruf das macht, die fand ich jetzt nicht so hilfreich, weil es ja letztlich so tut. Ja, also die Regierung erfüllt einfach nur ähm, die Wünsche des Profits, ja, also der kapitalistischen Ökonomie gegen die Gesundheit, gegen die Bevölkerung. Und ich glaube, dieses Strickmuster ist populistisch viel zu sehr vereinfacht, weil eben wir auch die stofflichen Seiten dabei berücksichtigen müssten. ja, Nämlich, also ich bin nicht sicher, dass es jetzt wirklich zum allerlebensnotwendigsten gehört, dass das Fleisch produziert wird. Aber es gibt natürlich einen großen Bedarf ja, an Lebensmitteln, an Versorgung, auch an Versorgungssicherheit, weil wir sonst wirklich in dramatische Situationen kommen von Schwarzmarkt und, also, und, und, und. Also, ich hm. weiß nicht, müssen wir jetzt vielleicht nicht alles im Detail durchspielen, aber, ja. na, also, dass man sagen kann, ähm, das können wir eigentlich, also, für mich war sehr äh, wichtig, ein Satz von Marx, ja, den er in einem Brief geäußert hat, auch sehr reiche Gesellschaften können eine Wirtschaft nicht wirklich, länger als vier Wochen schließen, ja, und ich meine, wir haben das ja im letzten Frühjahr gehabt oder jedenfalls ein Großteil und dann sieht man schon relativ schnell, wie folgenreich das ist, ja, also, ne, und ähm, wo man schon sehr, sehr viele Folgen dann sozusagen mit einbeziehen muss in seine Überlegung, ja, also, okay. okay. So ähm, ja, ich sehe auch, in dem, im Publikum kommt aber doch immer wieder auch die Frage nach dem Lockdown und du hältst äh, die Forderung nach neuen Lockdowns für falsch, zumindest in deiner Kritik an dem Aufruf und rein von jetzt so epidemiologischer Perspektive her ist er ja aber wirksam, der Lockdown. Ähm, warum ja. kritisierst du ihn trotzdem, auch wenn er jetzt vielleicht ein bisschen scharf äh, formuliert, Menschenleben retten würde? Nein, nein, das ist auch jetzt ein Missverständnis. Ich bin nicht mhm. per se gegen Lockdowns, ja, also ähm, Zeller spricht ja eigentlich von, von Shutdown, also der, der Winfried Wolf redet von kurzem, hartem Lockdown und dann ist alles gut. Mein Argument war eigentlich zu sagen und ist es eigentlich, es ist dann nicht einfach alles gut, sondern wir haben genau die, wir können natürlich rigorosere Lockdowns machen. Ich meine, dass jetzt die Weihnachtsferien da auch wirklich vertan wurden. Das heißt, wir haben jetzt einen irgendwie unklaren Lockdown seit Anfang November, also eine sehr zähe Angelegenheit, ja, ohne dass sie jetzt so richtig wirkungsvoll ist. Und es kann jetzt gut sein, dass es mit den, mit den Mutierten, mit den Mutanten, also den neuen Varianten des Virus notwendig ist, auch nochmal tatsächlich in eine härtere Lockdown-Phase reinzugehen. Ich, mein Argument ist nur zu sagen, und das ist keine Ahnung, wie weit das jetzt in der Zero-Covid-Initiative weitergedacht worden ist. In der Situation im Januar wurde das ja eben bestritten. Aus meiner Sicht wird die Lösung wohl tatsächlich nur das Impfen sein. Ja, also das ist die, das haben wir aber erst im Laufe der Sommermonate. Ja, und möglicherweise kommt es zu leichten Verbesserungen einfach, weil das Wetter dann wieder wärmer ist und wir bei, also mit größerem Abstand draußen sein können, wie im letzten Frühjahr. Na, also ja, also nichts geht an sich gegen Lockdown, aber man muss natürlich sagen, wenn man längere Zeiten Lockdowns hat, A, kommen dann wieder neue Infektionsketten, wenn man nicht die Infrastruktur für die Nachverfolgung sehr entschieden ausbaut. Das sehe ich bisher so richtig nicht. Und dann muss man natürlich sehen, äh, klar, ich weiß, dass die Antwort darauf ist, kurzer, harter Lockdown. Dann sind auch die Sekundärfolgen nicht so groß. Genau. Aber jetzt haben wir die Situation, die wir haben. Und wir müssen natürlich alle die Folgen auch mit einbeziehen. Die eben damit auch verbunden sind. Also ja. De Depression, Bildungsbenachteiligung, ähm, auch wirklich kognitive Störungen bei Kindern, ja. ja, die Nichtbehandlung von anderen Krankheiten oder die Infektionsgefahr, die daraus. Also, das heißt, wir haben also eine Vielzahl von, von Folgen die wir eben auch bedenken müssen. Und deswegen habe ich in meiner Kritik auch davon gesprochen, mir fehlt in diesem Aufruf die Güterabwägung. Ja. Ja, also Was genau wir, meinst ja, du damit? Naja, dass man eben durchaus in Rechnung stellen muss. ja Menschen wollen sich von ihren Angehörigen beim Sterben verabschieden. Hm. Menschen werden werden depressiv durch soziale Isolation, entwickeln destruktive Tendenzen. Also in der Altersgruppe zwischen 18 und 35 hat in Frankreich ja die Suizidtendenz ja, sich um 50 Prozent gesteigert. Ja? Also die mhm. Antidepressiva, die genommen werden, sind massiv ja, in Ländern wie Schweiz, Österreich oder Deutschland. Also die Kinderärzte haben in Österreich einen Aufruf gestartet von 1200, die das unterschrieben haben, endlich zu lockern, damit die Kinder und Jugendlichen wieder soziale Kontakte haben, in die Schule gehen können, also auch einen strukturierten Alltag. Also das heißt, also die, wir müssen ja, all diese Faktoren mit einbedenken mhm. und ich meine, meine Vermutung war, ich meine klar, wenn, ich lasse mich da gerne dann auch beraten und korrigieren, aber meine Vermutung war, wir werden auch mit einem kurzfristigen Lockdown eben das, Virus nicht ausrotten, ja, ausmerzen, ja, mhm. und so weiter, wie diese Rede dann immer war in den Diskussionen, sondern es kommt dann wieder zu neuen Infektionen, ja, und das heißt, wir müssen sozusagen an solchen Punkten auch wirklich verstehen, wie wir flexibel mit solchen Prozessen umgehen, ja, und wo mhm. wir sozusagen auch bestimmte Risiken eingehen, ja, weil wir also und das heißt eben Güterabwägung, ja? ja, Risiken eingehen, eventuell unter sehr großen Vorsichtsmaßnahmen, die Kitas und die Schulen öffnen. Ja, also das, was ja jetzt auch teilweise praktiziert wird, Wechselunterricht, Masken im Unterricht, das sind ja alles Dinge, die im Januar zum Beispiel noch nicht selbstverständlich waren. Ja, Aber absolut. jetzt werden sie gemacht. Ja, und das finde ich, also aus meiner Sicht, finde ich, sind das richtige Schritte. Ja, ja, also zu sagen, ne, also in Absprache mit den Schulen. Und dann aber zu sehen, ja, wie die Regierung in Nordrhein-Westfalen also wirklich volles Risiko über die Lehrerin hinweggeht Ja, also diese wirklich diese fiese Partei FDP, die das entsprechende Ministerium leitet. Völlig inkompetente Leute, inkompetente Leute auch in der CDU, wo man sagen muss, nein, die gehen total rücksichtslos vor, die bereiten nichts vor. Ich meine, jetzt gerade ging ja gestern oder vorgestern durch die, durch die Medien, dass die, die Feuerwehr den Schulen ja die Teststreifen zur Verfügung stellt, weil das Land nicht in der fähig ist. Aber was heißt das schon? Das Land ist nicht fähig. Ja. Was, was soll das sein? Ich meine, die wissen das doch seit Monaten. Diese Diskussion wird seit Monaten geführt. Die nehmen das selber einfach nicht ernst ja, und wollen dann den Haushalt nicht belasten mit solchen Maßnahmen oder setzen sich dann über die Gesundheitsinteressen der Lehrkräfte und der Kinder und der Eltern dann auch hinweg. Und da ja. finde ich, da, also da würde ich sagen, da ich, mache ich, bin ich vielleicht, dann gehe nicht so weit, aber das wäre aus meiner Sicht sozusagen eine konkrete Kampfansage, zu sagen, diese inkompetenten Leute, allen voran Jens Spahn, die müssen weg. Ja, ja, es braucht sozusagen eine völlig neue demokratisierte gesundheitspolitische Ausrichtung. Ich meine, Spahn hat uns belogen, also die deutsche Bevölkerung, vom Februar letzten Jahres an. Der hat angefangen zu sagen, es handelt sich um einen Virus nicht schlimmer als Grippe. Dann, die Maske ist nicht erforderlich. Dann wurde klar, es gibt gar nicht genug Masken. Dann sagt er, Schutzkleidung ist ausreichend vorhanden, Betten sind ausreichend vorhanden. Alles gelogen. Ja, mhm. Bis hin zu der Frage der, des Impfstoffs. Und dann denkt man, das ist ja jetzt genau das, was letztens dann auch im Bundestag deutlich wurde. Er und Scheuer, ja total inkompetente Leute, müssen jetzt in dieser Krise diesen Leuten total korrupt, die Milliarden in den Sand setzen, ja diesen Leuten ist die ist jetzt sozusagen die Perspektive anvertraut. Aber dagegen jetzt zu setzen, das, was Merkel selber nämlich will und was sie ja. auch gesagt hat, wir, wir, wir machen eben an diesem Punkt eben, äh, wir fahren alles runter, ja, das ist, das ist nicht nachvollziehbar für mich. Ja. Okay, ähm, ja, übrigens, ähm, kleine Werbeansprache, <lacht> äh, die ich machen kann. Unsere nächste Folge wird genau zu dem Thema Corona und Korruption sein. Ähm, da könnt ihr unbedingt wieder einschalten. Sehr Alex, schön. ich möchte doch noch zu einem Aspekt äh, ähm, vielleicht kurz mit dir sprechen, weil wir dann weitergehen werden in den zweiten und dritten Teil. Ja. Ähm, ja. Und zwar eine Kritik, die jetzt nicht nur von dir, sondern immer wieder an Zero-Covid formuliert wurde, ist die, es ermächtigt irgendwie den Polizeiapparat, weil also die Forderung nach einem harten Lockdown irgendwie nur polizeilich durchgesetzt werden kann. Ein Argument, auf das ich immer wieder stoße in Diskussionen und Gesprächen, ist aber, was wir jetzt gerade schon erleben, sind ja Repression, repressive Maßnahmen, ja. Polizeieinsätze und ähm, mit dem Versprechen, also ein harter Lockdown, drei Wochen, danach können wir irgendwie das Virus äh, besiegen. Mit dem Versprechen, da drin steckt ja irgendwie auch weniger Repression. Denn so wie wir es jetzt erleben, ein Lockdown light und immer wieder neue Ansteckungen, jetzt gerade steigen die Inzidenzen wieder, das führt irgendwie zu einem Strudel mit immer mehr äh, Repression, es geht immer weiter. Die Menschen, du hast gerade selber von den psychosozialen äh, Folgen gesprochen, die Menschen können nicht mehr, wollen sich auch immer weniger an die Maßnahmen halten. Das bedeutet auch immer mehr Repression. Ähm, ja, wie können wir aus diesem Strudel irgendwie ausbrechen, wenn nicht mit einem knallharten Lockdown? Ähm, ja, also das habe ich ja schon gesagt. Ich glaube, dass das eben gar keine realistische Perspektive ist und deswegen bin ich der Meinung, dass eben genau genommen diese Maßnahmen, also die würden ja sowieso, müssten die ja durchgesetzt werden gegen viele, die sie nicht teilen. Also nur mal, weil der Aufruf wendet sich ja auch an die schweizerische Regierung ja, und die österreichische Regierung. Und man muss ja sehen, gleichzeitig zu diesem Aufruf in Deutschland, Zero-Covid, hat es ja in der Schweiz einen Aufruf gegeben, der von 300.000 Menschen unterzeichnet wurde zur Öffnung. Ja, das heißt, bei einer 8-Millionen-Bevölkerung in der Schweiz, 300.000, die für Öffnung unterschreiben, das heißt, es wäre auf Deutschland umgelegt, 3 Millionen Unterschriften. Ja, also das muss man sich klar machen. Und diese, diese Leute würden ja so ähnlich wie ähm, Querdenker und so weiter. Ja, also die würden ja dann unter Umständen sagen, nee, wir halten uns nicht daran. Diese Auseinandersetzung haben wir ja auch in Deutschland. Ja, dass eben Leute sich... Daran nicht halten und das müsste erzwungen werden. Das, da sehe ich aber nicht, dass die Polizei so eindeutig ist. Ja, es gibt ja auch ähm, ja, eine Reihe von Polizisten, die das gar nicht machen, die selber infiziert sind. Ein Personalmangel auch da. Das heißt, es wird gar nicht so konsequent umgesetzt werden können. Das heißt, es unterstellt ein hohes Maß an Freiwilligkeit, was ich im Prinzip nicht sehe. Und man mhm. kann natürlich sagen, okay, die Regierung schließt die Betriebe, dann haben die Leute keinen Grund mehr zur Arbeit zu gehen. Aber das heißt ja nicht, dass sie dann zu Hause bleiben. ja also ne, Die könnten ja aus anderen Gründen dann weggehen. Und das zu kontrollieren, schließt aus meiner Sicht ein, eben ein enorm, ein, ein, ein, also das Auffahren eines enormen Gewaltapparats, ja? also mhm. mit sehr, sehr strikten Kontrollen und unter Umständen einer harten Auseinandersetzung, also wie das jetzt in London der Fall war, ja? also ja. Dass, dass Frauen ja, zusammenkommen, um gegen einen also Mord an einer Frau ja, zu protestieren und mit der Ansage, sie verstoßen gegen Corona-Auflagen, sie selber dann erstmal verprügelt werden und inhaftiert werden. Also also, das sind ja, ne, das, damit muss man ja rechnen, also dass die Polizei dann auch solche Maßnahmen ausnutzt. Also, mit Herrn Herbert ja. von der Süddeutschen zu sprechen: Null Covid heißt null Grundrechte. Alles klar. Ähm, ja, da äh, kann ich gleich mit einer sehr interessanten Publikumsfrage ähm, drauf, äh, drauf eingehen. Es ist eine Publikumsfrage von Anton Storchilov. und wenn es der gleiche Anton ist, dann hat er ähm, auch einen Artikel im Freitag ähm, verfasst, der sich direkt an dich richtet. Er schreibt dort, ich habe ihn kurz vorher ähm, auch gelesen, also kurz vor diesem Interview, er schreibt, die eine Maßnahme, die verlangt, äh, äh, verlangt wird, ist, dass die Fabriken, Versicherungsbüros und Callcenter endlich schließen. Das muss freilich polizeilich durchgesetzt werden und das ist auch okay so. Wenn das Kapital seiner Arbeiter alle der Pandemie zum Fraß vorwerfen will, kann man ihm auch ruhig in den Arm fallen. Das schreibt er im Freitag und heute fragte dich auf Facebook, ist es illegitim, die potenziell Hunderttausende Leben und viele mögliche Behinderungen bei der Güterabwägung als schwerwiegender zu bewerten, als den Freiheitsvorsprung, den Deutschland gegenüber Vietnam, Australien, Südkorea hat? Ja, das ist natürlich klar eine schwierige Frage. Ich werde mich ja jetzt nicht hinstellen und sagen, ähm, leichtfertig können wir das, die Gesundheit oder sogar das Leben von Menschen ähm, in Kauf nehmen. Mein Argument war ja, jetzt eher umgekehrt und ist auch umgekehrt. Ich meine, wir sehen das doch in, in Belarus oder in Burma, Menschen gehen unter Androhung von Lebensgefahr und langer Haft und schwerer Verletzung für die Freiheit auf die Straße. Ja, also ich finde, ähm, es gibt eine lange, natürliche Tradition, in der auch die Luxemburg Stiftung steht, ja, also sozusagen für die Freiheit, für Freiheitsrechte, für Demokratie, für Selbstbestimmungsrechte der Menschen auf die, auf die Straße zu gehen und das als gesellschaftliches Ziel für das Zusammenleben zu fordern. Und mein Argument ist zu sagen, naja, warum soll ich jetzt in diesem speziellen Fall glauben, dass die Polizei der ja eine Polizei, ein Staatsapparat mit äh, ja, vielfach zweifelhaften Interessen, ähm, ja, also nur das Stichwort jetzt Nordkreuz oder so mal, ja, also und alles das, was über Racial Profiling bekannt ist und die rechten Netzwerke, also zu denken, dass die Polizei jetzt hier zu einem wohlmeinten, ja, also benevolenten, ja, also fürsorglichen Apparat wird, der zum Besten unserer Interessen handelt, also, sondern wir können ja schon auch, also, nicht, dass ich es ausschließen würde, dass auch natürlich dabei bestimmte positive Dinge mit verbunden sein können. Ja, aber ne, klar wäre es wünschenswert zu sagen, wir schließen einen Betrieb, wenn da bestimmte Gesundheitsauflagen nicht befolgt werden. Ganz mhm. klar. Ja? Das finde ich ganz klar, wenn da, also, wie das bei Tönnies der Fall ist. Aber man muss ja auch sehen, da, der Staatsapparat ist ja kein einheitlicher Apparat, da kommen sofort Kräfte, die sagen, ja, aber das muss wieder geöffnet werden und die, die Möbelindustrie muss geöffnet werden und so und da sehe ich nicht, also ich finde, das ist aus meiner Sicht ist sowas ähm, auch durchaus einigermaßen staatsgläubig und Apparategläubig und nimmt sozusagen die unterschiedlichen ähm, Interessenlagen, die auch in diesen Apparaten relevant sind, nicht wirklich angemessen zur Kenntnis, ja, mhm. also so dass ich sagen würde, so einfach fällt es mir nicht da jetzt zu denken. Vertrauen ist da angesagt. Ich würde sagen, ja, im Einzelfall kann das funktionieren, aber im großen und ganzen würde hätte ich da jetzt erstmal durchaus ein Problem und die linke das muss man ja sehen, die Linke macht sich ja sozusagen an diesem Punkt mit einem solchen Aufruf, legt sie ja nach. wir haben eine Einschätzung, dass die Polizei das dann tun würde und durchsetzen würde. Aber das ist ja so einfach nicht. Ja? Also die hat das Personal nicht, die Leute werden selber krank, die wollen das auch nicht. Also es gibt dann viele Konflikte und viele Reibungen. Ja? Also, das heißt, man muss dann auch Einfach die Realität der Polizei soziologisch zur Kenntnis nehmen. Ja, also ja. Da, da hilft, alleine wünschen hilft da nicht. Ja. Also ja, ähm, ja, das ist eine, bleiben wir bei kurz, du hast sie schon angesprochen bei den Staatsapparaten. Ich würde jetzt gerne überleiten zu ja, der erst zweiten Hälfte des Interviews. Wir haben jetzt noch ungefähr 10, 15 Minuten, Alex. Wir müssen uns ein bisschen kürzer ähm, fassen. Ja, klar. Ähm, aber eine Frage, die jetzt, glaube ich, in der linken Debatte wieder Konjunktur hat, definitiv, ist die Frage nach dem äh, Staat. Und zwar, ich glaube, der Aufruf Zero-Covid wird ähm, ja, es nicht los, dass ihm immer wieder vorgeworfen wird, hey, es ist doch einfach nur ein Appell an den Staat, er soll es dann umsetzen. Viele der InitiatorInnen, der VertreterInnen der Initiative widersprechen da aber scharf. Sie sagen, wir wenden uns an die Beschäftigten, wir wenden uns an die Gewerkschaften. Ähm, jetzt nun, Appelle an den Staat sind ja recht weit verbreitet. Eine allgemeinere Frage, die, auf die ich in äh, linken Diskussionen immer wieder stoße, ist, ist das überhaupt emanzipatorisch, ein Appell an den Staat? Naja, das, das ist jetzt... in also ist auch keine ganz einfache Frage. Also natürlich kann man sozusagen aus guten Gründen, ja, also wir sind ja Bürgerinnen dieses Staats. Wir haben ja staatsbürgerliche, bürgerliche Rechte. Ja, wir sind auch Linke. Ja, und wir, also wir können natürlich sagen, wir sind mit dieser staatlichen Politik nicht einverstanden. Die ist nicht demokratisch, die, die berücksichtigt. Interessen sehr einseitig zugunsten von Gewinn- und Kapitalinteressen und so weiter. Und wir, wir suchen sozusagen auch ein gesellschaftlich, zu einem gesellschaftlichen Klima beizutragen, in dem staatliches Handeln umgewichtet wird, andere Akteure im Staat, ja, also mit ihren Kriterien unterstützt werden in den Medien und natürlich klar auch die Gewerkschaften, auch die Belegschaften, also die Lohnabhängigen in den Betrieben, ja sozusagen damit dann unter Umständen angesprochen werden. Also ich meine, ich würde auch sagen, alleine so ein Appell hilft, noch nicht so viel, ja, also, aber man kann natürlich sagen, so ein Appell könnte sich einbetten in eine sehr viel umfassendere politische Praxis, vor die Betriebe zu gehen, in die Gewerkschaften zu diskutieren und so weiter. Aber das ist auch eine eigene Realität. Ja, weil natürlich viele der Menschen, die arbeiten, gar nicht unbedingt das machen wollen. Ja, weil sie, weil sie nicht von Kurzarbeitsgeld leben wollen, die wollen auch nicht die Existenz der Betriebe aufs Spiegel gesetzt sehen, ja, die sind misstrauisch, was die Perspektive anbelangt. Also ich glaube, es ist nicht so, dass jetzt viele Leute gerade nur noch darauf gewartet haben, ah endlich sagt uns mal jemand, dass wir gegen das Kapital und seine Interessen sein müssen, mhm. sondern ich glaube, die Leute sind auch sehr widersprüchlich und für sie ist es ja auch teilweise, na ja klar auch mit Sorgen verbunden, aber auch teilweise natürlich ein Bestandteil des Wunsches auch in einer gewissen Weise, ein normales Leben fortzusetzen. ja. Und ja. die Frage ist ja, wie viel, wie ist denn die Größe der Wohnung? Was passiert denn, wenn wenn alle zu Hause bleiben mit dem Arbeitsplatz? Wie können wir vom Kurzarbeitgeld leben? Ja. Und dann kann, ne, also okay, also ich, ich glaube, das ist, ne, also allein der Appell hilft nicht, sondern man braucht dann sehr, sehr viel weitergedachte, ökonomische und politische Prozesse und man kann sagen, okay, das ist ja vielleicht alles in der Diskussion. Ja, aber vieles ist natürlich in der Diskussion. Ja, ja ein weiterer Diskussionspunkt, äh, den ich gerne mit dir besprechen würde, ist die Frage der Gesundheit. Ähm, es ist ja so, ein Imperativ von ähm, Zero-Covid ist, die Gesundheit der Menschen voranzustellen. Ähm, ja. Also, Sie sagen auch immer wieder, Demokratie und Gesundheit zusammenbringen. Also ein Aspekt, der dann immer wieder stark gemacht wird, ist, wenn wir die Grundrechte voranstellen, aber dabei die ganze Zeit Menschen sterben, bringen auch die Grundrechte nichts mehr. Also ist Gesundheit eigentlich ein Imperativ, was du teilen würdest? Naja, klar. Also ich meine jetzt, also so wie du fragst, kann ich dir auf jeden Fall sagen, ja, klar, natürlich. Ja, und ich finde, wir brauchen, also wir haben ja, Lia Becker und ich, wir haben ja auch für eine demokratische Biopolitik argumentiert, genau unter dem Gesichtspunkt, Gesundheit ist ein wichtiger Baustein auch eines linken und sozialistischen Selbstverständnisses, das brauchen wir, das ist Ganz klar, aber das, das, wir sind ja jetzt in einer Situation, in der durchaus, wie kann man sagen, dass eine auch durch herrschende Politik, in einen Zielkonflikt gebracht wird. Ja, dass eben Grundrechte stark eingeschränkt oder außer Kraft gesetzt sind. Ja, also, ne, also, und das ist ja selbst im bürgerlichen Lager stößt es ja auf viel Unmut, ne, dass Parlamentsdiskussionen stattfinden nach den Treffen der, der Ministerpräsidentin mit der Kanzlerin. Also da ist mein Argument zu sagen, nein, wir brauchen wie kann man sagen tatsächlich diese Berücksichtigung der Demokratie? Und ich sage das nicht nicht einfach nebenbei. Also ich meine, wir haben, wir sehen diese Kämpfe, dass Menschen für Demokratie auch ihre Gesundheit und auch ihr Leben riskieren. Wir müssen doch im Blick behalten dass ja Demokratie in Deutschland, ja, also gerade so autoritär, wie das in den letzten Jahren zuging, also man muss ja nur noch mal denken an Macron. Mhm. Jürgen Habermas und Sigmund Gabriel haben für Macron eine öffentliche Erklärung abgegeben. Ja. Daniel Cohn-Bendit bezeichnet diesen Mann als sein Freund. Und der lässt massenhaft Menschen die Augen ausschießen. Ja, und verschärft die Gesetzgebung in Frankreich, so dass, wenn man das aufnimmt, auch noch mit einer Gefängnisstrafe rechnen muss. Das heißt also, wir haben doch eine Situation, wo man sagen muss, dass die Frage des Verhältnisses von Demokratie und Gesundheit ja eine Frage ist, die sich nicht jetzt im Moment mit Covid stellt, sondern dass wir auch die Freiheits- und die Demokratierechte als etwas sehr Ernstes nehmen müssen, die verteidigt werden müssen. Und wo wir selbst bei jemandem wie Macron, der sagt, ich erkläre Covid den Krieg, ja, der aber dann die autoritären Praktiken eines Notstandsregimes fortsetzt, das stellt ja doch eine wirkliche Herausforderung dar. Und ich meine, es ist ja... Klar, die, die, die Bundeskanzlerin Merkel sagt, Covid-19, das ist eine Herausforderung für die Demokratie, das ist ja ein ernster, eine ernste Ansage, aber gleichzeitig sind ja die Praktiken, die diese Regierung verfolgt, ja an keinem Punkt wirklich demokratischer. Das heißt, es sind ja keine Prozesse, wo man sagen kann, hier wächst sozusagen das demokratische Niveau. Und das wäre ja aber erforderlich, sondern gleichzeitig haben wir die Anschläge. Wir stellen fest, wie groß die rechten Netzwerke in den Polizeien sind. Ja, also wir sehen, wie die Geheimdienste in Deutschland teilweise die AfD begünstigt haben. Ja, also und wo man sagen muss, das können wir doch nicht alles weglassen, wenn wir mhm. über diese Frage nachdenken. Ja, Das Leben von Menschen wird ja auch auf andere Weise aufs Spiel gesetzt, wenn wir uns nicht für Demokratie engagieren. Ja? Ja. Demokratie, ist nichts, Demokratie ist nichts Gegebenes. Wir wissen, wie der Putsch in Washington am 6. Januar war. Ja, die wollten ja wirklich die Leute da umbringen. Was wäre denn mit Pelosi und der Alessandra geworden, wenn die die in die Hände gekriegt hätten? Die hätten die aufgehängt, das wollten die. Also das muss man sich ja klar machen. Mhm. Ja, also, ne, und ich glaube, an dem Punkt muss ich sagen, klar, natürlich Gesundheit, aber die Gesundheit ist auch Ergebnis demokratischer Kämpfe. Dass wir nämlich überhaupt die Möglichkeit haben, gesund zu leben, gut verpflegt, Gut, krankenversorgt und so weiter. Also, ne, ja. Und, ja, also ich, ne, von daher finde ich, das meine ich mit güter ja. ja, gut. Ähm, es kommen auch relativ viele Publikumsfragen tatsächlich rein. Ähm, ich würde jetzt äh, mal zu einer von denen ähm, überleiten und danach, äh, wir haben jetzt noch fünf Minuten, also wir müssen uns wirklich kurz fassen. Danach vielleicht noch zwei äh, fra kleine Fragen zu, wie geht es raus aus der Pandemie und dann. Ähm, ja. schließen wir ab. Ähm, Toni Herzl fragt dich auf Facebook. Sie deuten ja immer wieder an, dass die Freiheit der Einzelnen nicht eingeschränkt werden sollte. Stattdessen soll durch Hygienekonzepte am Arbeitsplatz die Infektionsrate gesenkt werden. Wer setzt diese Konzepte und Maßnahmen durch? Wer bezahlt sie und wer überprüft das? Inwiefern unterscheiden sich diese Maßnahmen? In ihrem autoritären Gestus von einer Unterbindung der Freiheitskontakte auf ein Minimum? Bitte ganz kurz darauf antworten. Ja klar, das ist ja eine berechtigte Frage. Das sind natürlich eben auch nach dem jetzigen Stand der Gesetze die Gesundheitsämter. Ja, die machen das ja auch real und teilweise stellen die dann auch mit Schrecken fest, dass die Betriebe es mal machen und mal nicht machen. Ja Und ne, und das wäre möglicherweise dann auch, also ne, wenn man jetzt aber sagt, man will das alles runterfahren, ja dann hat man ja natürlich verschärft dieses Problem. Aber klar, das stimmt natürlich. In meinem Fall würde ich sagen, ja, das sind halt die Gesundheitsämter, die das machen und die das ja auch real jetzt schon durchführen. Ja. Und das ist ja auch deswegen ein Problem, wenn die schlecht ausgestattet sind mit Personal, mit mit äh, technischem Gerät und so weiter. Ja, ähm Sven, deine Publikumsfrage habe ich nicht vergessen. Ich werde sie aber, weil ich sie gut finde, ähm, am Ende als letzte Frage stellen. Ähm Alex, jetzt in Bezug auf die Wege raus aus der Pandemie vielleicht überleitend eine Fra Frage ja, die mir eine Person in einer privaten Diskussion gestellt hat, als es auch um Zero-Covid ging. Ähm, sie sagte mir, naja, Westeuropa ist einer der Orte der Welt, wo sich irgendwie die Ausbreitung des Virus gerade sehr stark konzentriert. Gleichzeitig lebt hier eine sehr mobile Bevölkerung und es ist de facto so, dass der Virus von Europa aus in die Welt getragen wird. Die Frage war dann, haben wir nicht auch eine ja, internationalistische Verantwortung, ähm, einen konsequenten Umgang mit dem Virus zu fordern und auch einen harten Lockdown? Na ja, also, dass also, das wir jetzt nicht alles wiederholen, aber ich ja. finde natürlich auch, das ist ein ganz ernsthaftes Problem. Ja, dass man sagen kann, klar, Touristen, ja, das sehen wir ja, selbst innerhalb Europas, aber es gilt natürlich auch für außereuropäischen Tourismus, Wirtschaftsbeziehungen und so weiter, kann, kann auch zum Infektionsgeschehen weltweit beitragen. Und insofern sind dann auch die entsprechenden Einschränkungen ja durchaus sinnvoll. ja. Und im Moment findet das ja ohnehin statt. Also... Die touristischen Bewegungen sind ja denkbar gering. Und auch da würde ich sagen, sollten wir jetzt nicht äh, Normalität äh, versprechen oder erwarten. Ich würde mir das wünschen, dass es nicht der Fall ist. Aber das schafft jetzt Folgeprobleme. Und die muss die Linke anpacken. Also nehmen wir mal ein kleines Beispiel. Der Tur deutsche Tourismus nach Thailand ist weg. Hm. Ja? Das bedeutet alleine für die ohne Arbeitserlaubnis tätigen ähm, Menschen, die aus Burma in Thailand in der Tourismusbranche arbeiten, etwas mehr als 300.000, dass sie ohne jeden Sozialversicherungsschutz, ohne Arbeitslosengeld eigentlich ihren Aufenthaltsstatus verlieren. Ja? Mhm. Und da wäre jetzt zum Beispiel genau die Frage, die sich ja auch in anderer Hinsicht mit Blick auf ökologische, also Extraktivismus und so weiter stellt. Wie gehen eigentlich unsere Gesellschaften damit um, dass wir diese, jetzt diese anderen Regionen in eine ganz abhängige Arbeitsteilung hineingezogen haben und die jetzt in die Situation wirklich radikaler Verarmung rutschen? Ja, und da, also ich würde sagen, unsere Solidarität sollte nicht nur eine sein, die das Impfgeschehen, ja, also die Covax-Initiative und äh, das Patentrecht, also dass es eben keine Patente gibt, ja, sondern dass frei, freier Zugang gewährleistet ist, ja, also zu Impfstoffen und Medikamenten. Aber es betrifft auch die wirklich weitere Frage der Entwicklungspolitik, also der Entwicklungsfinanzierung. Ja, und das ist also und der einer entsprechenden sinnvollen neuen Form internationaler Arbeitsteilung, die hilft, diese Region aus der Abhängigkeit herauszuführen und zu einer, in der Perspektive zu einer neuen Form von globalen Beziehungen, ja, also so dass die Rede von Nord und Süd wirklich nicht mehr ist als noch eine sehr lose geografische Bezeichnung und nicht mehr nicht mehr imperiale Abhängigkeitsbeziehungen und Ausplünderung. Aber ja. ich meine, da macht man natürlich ein ganz eigenes, riesiges Feld auf, nur es ist ja wichtig, weil man sagen kann, ja, wir brauchen mehr Geld für diesen Bereich der Entwicklung, ja, wir, also wir müssen da richtig tief, also ne, wenn wir jetzt schon auch diese ganzen Gelder losmachen, wie entwickeln, tragen wir auch zu den Weiterentwicklungen dieser Regionen bei? Ja, oder was immer. Also weiterentwickeln ist irgendwie ein blödes Wort dafür. Aber mhm. ich, vielleicht ist das Problem damit schon mal so angesprochen. Ich stelle dir zum Abschluss noch zwei ähm, Publikumsfragen. Und zwar eine Frage im Pad. Mittlerweile sind viele Experten in einer Umfrage vom Reuters im angloamerikanischen Anglo Raum der Meinung, dass der Virus über Jahre wütend wird. Weil auch die um Umgehung der Impfimmunität keine Frage des Ob, sondern des Wann ist. Wie müsste ein Mit-dem-Virus-Leben aussehen? Und welche Rolle würde der Staat für die Transformation spielen? Tja. Also... Das, das nimmt ja jetzt, die Frage nimmt ja ein Problem von mir auf, dass ich sage, ja, wir ja. müssen mit dem Virus leben, ja, und dann denke ich, das könnte, also, naja, das sind jetzt die, genau solche strategischen Fragen, bis wann können wir in nennenswerter Größenordnung Impfstoffe haben, die global zur Verfügung stehen. Also ich rede jetzt nicht nur über die zwei, drei, vier, die jetzt für Deutschland oder die EU gelten, sondern eben auch Sputnik V und äh, chinesische und indische Impfstoffe. Ja, also es werden, wir werden ja überall welche entwickelt. Und das sozusagen zu fördern, dass es auch möglichst sehr schnell passiert. Ja, und dann auch zu gucken, in welchen Regionen, Greift die Infektion, dann das ist ja auch wiederum nicht gleichförmig verteilt. Es gibt unterschiedliche Regionen. Und dann ist es unter Umständen sinnvoll, natürlich zu sagen, klar, in bestimmten Regionen schafft man auch, ja, also regional begrenzte Lockdowns, ja die es ermöglichen, die Verbreitung zu verhindern. Aber das ist ja nicht immer ganz einfach, wie wir aus anderen Epidemien und Pandemien wissen, dass ja die lokale Bevölkerung oft total misstrauisch ist, was da geschieht. und was also ne, Das heißt, dann haben wir ja eine sehr komplexe, Prozesse, also von lokaler Gewalt, von lokaler Migration. Ja, also ne, wenn man an Mittelamerika denkt, wo ja wirklich also riesige Gangsterbanden, ja, die Bevölkerung mit Gewalt bedrohen, ja, und wo ich dann denke, naja also also zu denken, dass es dafür immer ein Rezept gibt, ja, also das muss ich sagen. Das sehe ich nicht. Also das ist zwar bitter, aber gleichzeitig muss man auch nüchtern sagen, naja, also man muss auch nüchtern sehen, was kann man überhaupt machen. Ja, also was werden die lokalen Eliten machen? Wir sehen das ja schon hier. Ja, also wer die Gelegenheit hat, ja, von, von, von Leuten in der Verwaltung, also Bürgermeister und so weiter, wie eifrig die sich schon schnell impfen lassen. Ja, was wird denn da sein in korrupten Regionen? Ja, wie, wie werden die denn dann die Impfdosen verteilen? Ja, da wird, das, da wird natürlich viel Geld in die Hand genommen und, und äh, ja, also von daher würde ich sagen, also alle die miesen Verhältnisse, die wir haben, ja, die werden sich natürlich in anderer Weise dann da auch fortsetzen. Also, und, aber wo ich denke, naja, wenn man situativ das beeinflussen kann, sollte man es tun, aber ich würde es nicht überschätzen. Ja, also. Okay, und jetzt die versprochene letzte Frage von ähm, Sven, die ich hinten angestellt habe. Sven fragt dich auf YouTube. Ich finde ja dass uns die Pandemie derzeit zeigt, wie autoritär eingestellt unsere Gesellschaft noch immer ist. Könnten wir daraus, also aus der momentanen Situation und dieser Analyse von den autoritären Einstellungen, könnten wir daraus einen Ansatz entwickeln, um die Gesellschaft zu demokratisieren? Naja, ich würde mir das wünschen, natürlich. Also ich meine, ich, ich habe ja schon angesprochene eine sozialistische Gouvernementalität, also welche Perspektiven benötigen wir? Und ich sage das jetzt vielleicht auch nochmal, obwohl es über unser Thema weit hinausgeht, angesichts der großen ökologischen Herausforderungen mit Klimawandel, also kontaminiertem Grundwasser, so dass wir mit knappen Trinkwassern zu rechnen haben, mit Erosion der Böden, also Ernährungsproblemen, ja, also wir werden ja mit Problemen konfrontiert sein in den nächsten Jahrzehnten, die weit über das hinausgehen, was wir jetzt gerade erleben. Mhm. Ja. Und da würde ich sagen, ja, dass wir jetzt auch Diskussionen führen, dass wir das nicht hysterisch, nicht panisch, sondern nach vernünftigen Gesichtspunkten mit dem in demokratischen Mechanismen bewältigen. Das finde ich von großer Bedeutung. Und ich finde auch, also man muss jetzt sehen, viele Menschen haben jetzt natürlich auch Angst, es geht ja um Tod und Leben, aber es wird auch weiterhin um Tod und Leben gehen. Und wir müssen wirklich an diesem Punkt sozusagen diese neueren Herausforderungen auch mit in unseren Alltag hineinnehmen und zu schauen, wie wir sozusagen die, wie kann man sagen, die gesellschaftlichen Investitionen, den Umbau auf neue, nachhaltige Technologien und Lebensformen, wie wir das hinkriegen ja? und wie wir auch jetzt wirklich mit großer Aufmerksamkeit ähm, Energiegewinnung ja, Wasserversorgung, Ernährung, also neue Mobilitätspraktiken, auch neue Bauformen, ja, also dass auch das Bau nachhaltiger wird, ja, also ne, wir verwenden jetzt Zement, das ist eine der Hauptantreiber für CO2-Emissionen, ja, also dass wir an solchen Punkten wirklich auch eine jetzt in den nächsten Jahren zu zügigen Prozessen des Umbaus kommen. Und ich meine, dass wir das in der Breite ja auch vertreten und auch demokratisch vertreten müssen, weil das muss man sich ja immer klar machen. Autoritäre Praktiken werden nichts davon lösen, gar nichts. Ja, weil Autorität heißt Panzer, Jeeps schnelle Autos, viele Waffen, also total viele unproduktive, unökologische Ressourcenverwendungen, die genau genommen für die Menschheit nur verheerend sind. Ja. Okay, vielen Dank, lieber Alex, für das heutige Gespräch. Wir sind am Ende angekommen. Ja. Ich verabschiede mich an der Stelle. Vielen Dank nochmal. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich hoffe, es war ein bisschen anregend. Ja, Also für mich klar, ja, für mich auf jeden Fall. Ja, das hoffe ich auch, vor allem für euch, liebes Publikum. An der Stelle auch wirklich nochmal vielen Dank für die ja, sehr gut gestellten, interessanten Fragen. Schaltet unbedingt nächste Woche Dienstag wieder ein und stellt wieder eure interessanten Fragen. Nächste Woche geht es, wie schon äh, vorhin angesprochen, um das Thema Korruption und Corona. Viel Spaß!